Ein Bärengedicht. Es war einmal ein brauner Bär, brumm, brumm, brumm, der tanzte so von ungefähr rundherum. Er nickt mit seinem dicken Kopf. Ruck, ruck, ruck und steckt ihn in den Honigtopf. Guck, guck, guck mit seiner Zunge rau und roh. Leck, leck, leck. Schleckt er den Honig ohne Brot. Weg. Weg, weg.